Willkommen zurück zu Pokémon Silber. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben in Kanto, ist das so Toyo? wie auch immer. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg zur siegelstraße und müssen erstmal ein paar Trainer vorbei. Wenn du es bis hierher geschafft hast, musst du gut sein. Ich werde in diesem Kampf alles geben. Alles? Aha. Und was ist für dich alles? Wie viele Pokémon hast du überhaupt? Zwei? Ich glaube nicht, dass du mit zwei Pokémon alles geben kannst. Vor allem wenn du dein Level 36 Pikachu nicht zu reich entwickelt. Was ist los mit dir? Holy moly. Äh, ich bin nicht flug ich kann angreifen. Ich vergesse dich immer. ich vergesse dich immer. So. Doppelteam. Sehr unpassendes Geräusch mit Doppelteam, wie ich finde. Aber gut. Wir machen das Pikachu jetzt mit unserer Umwelt down und... Unseren. Ich merke gerade, Owo ist männlich. Schön, dass mir das alles ganz spät im Let's Play auffällt. Stimmt, was für Typen, was für Geschlechter haben eigentlich alle in unserem Team? Das ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> Uf, Tortalk. Okay. Ach so, deshalb ist mir nicht aufgefallen, weil das er die gar nicht sieht. Okay. Ja, er kann auch ein männliches Ufo haben. Okay, interessanter Sprite für Totok. Schon cool, aber. Ich weiß nicht, irgendwie passt es nicht so. Regentanz. Donnerschlag! und das Ding nice. Susi. Nein, ich kann das nicht glauben! Tja, musst du wohl glauben. Ich bin zwang 8 Arena-Leiter, also hatte ich genug Selbstbewusstsein. Das nächste Mal muss ich mich mehr anstrengen. Du hast mit einem Pikachu und einem Turtok, was wahrscheinlich vorher ein Chi und ein Shilok war. Du willst mir sagen, hast mit den beiden 8 arena müssen, okay, die müssen ja richtig schlecht gewesen sein. Ja gut, Turtok ist ein ziemlich gutes Pokémon, aber Pikachu, Gen 2, Pikachu, nein, nicht so wirklich, wenn du harte bestreitest, wirst stärker. Oh, danke, Captain Obvious. Darauf wäre ich nie gekommen. -bum -da -bum. Bam -bam -da -bum. Oh, das bin ich. Hi, Mike. bist ein ziemlich großer Captain Obvious heute. Das ist, der zählt müsste Pflanze sein. Ich hatte es beim Team, also müsste ich es wissen. Und ja, es war es gut. Oh, nein, nicht der Winkel! Ah, Weihnachten ist vorbei, du brauchst mich nicht mal einwickeln in dein Geschenk. Das verstehe ich auch noch nicht. Zack, stone Level 36. Psystrahl. Frick yeah. Let's go. Blutsager-Komposition. Ach, pff, Das war das Schnee von gestern. Jetzt haben wir Psystrahl. Yeah. Okay, was hast du da? Flammar? da kann uns kann sich ja Red drum kümmern so shiny ja, ja wir wissen alle warum habe ich nur dieses shiny da gefunden wie viel Glück habe ich nur? ja ja wir wissen es alle Kingler aha ähm, was mache ich gegen Kingler das Ding ist nur Wasser so was ich weiß hat aber ganz viele physische Attacken ich mache Ampi, würde ich sagen Nüt, nüt, nüt. Ups, ich wollte kein Kopfnuss. Ich wollte wieder kein Kopf Egal, komm, ich wir <lacht> Ich wollte eigentlich sonnerschlag, aber ich habe zu schnell vorgespulte A gedrückt. Passiert, egal, wir haben es trotzdem down. Gah, das Leben ist doch härter. Ja, das stimmt. Um zur Pokémon-Liga zu gelangen, musste die, die Straße passieren. Die Straße ist schwierig. Wer hätte es gedacht, eigentlich? Geht niemand dort hin? du stark. Kann ich mit dir befreundet sein? Ist die noch voll cool? Nein. Okay, dann muss ich wohl mehr an meine gesagt arbeiten. Ja, das musst du. Ich will jetzt weg. Bye. Bye. Was gibt's hier? Nichts. Oh, cool. Hier gibt's nichts. Wow. Da wollte ich schon immer hin. Okay, was haben wir noch? Nichts. Ist hier das Ende? Ist hier oben die Siegstraße? Was das? Nicht ganz. Na, oh, wie nervig, da muss man ganz Butter springen, Das alte, na egal, machen wir gleich. Ich treffe die letzten Vorbereitungen für die Pokémon-Liga. Okay, anscheinend werden wir heute noch in die Segestraße äh, gelangen. Ich hoffe, ich habe alle TMs und VMs und alles erlernt, damit ich da durchkomme. Sonst muss ich gleich wieder den ganzen Weg zurück nach Yoto, Aber man kann nicht nach, äh, oder ich, ich glaube, man kann nicht nach Kanto zurückfliegen, wenn man einmal bei Yoto ist. Ich glaube, das haben die... Nee, war andersrum. Beides, beide, ja, auf jeden Fall kann man nicht von youtube nach Kanto und kann, kann man nicht nach Yoto fliegen, warum auch immer. Im Remake ist es auch nicht wirklich perfekt gelöst, das ist auch sehr seltsam. Wie <lacht> so begann? Ist seltsam dann gehört. Oh Pilzspore, wach auf! Oh verdammt, okay, ich muss weg. Äh, man sieht sich. Bye bye. Oh, da schlitzt er mich kaputt, was soll das? Abgefackelt, deine verdient. Oh, Entoron? Ist nur Wasser, soweit ich weiß. Ich versteh's auch nicht. Enton ist Wasserpsycho. Da würde man erwarten, die weitere Entwicklung. Entoron ist auch Wasserpsycho, aber es ist nur Wasser. Why? Warum entfernt man den Psycho? Das Ding sieht vor allem viel mehr aus wie ein Psychotyp als Entoron. Warum macht man das? Mensch, Game Freak. Ja, andere Zeiten. Na gut, obwohl heutzutage machen die auch noch Fehler. Ich sag nur, ich sag nur so geil, Leo. sonnen Sonnenbugmann Effekt ist aber äh, anfällig gegen Feuer. Ja gut, macht's. Ach, als ob ich den Ah, so close. Egal. Ich habe es vermasselt. Tja, müssen wir wir niemals in die Liga reinkommen. Es ist sehr schwer in der Liga zu gewinnen. Ich muss mehr trainieren. Ich habe gehört, dass die Top 4 aus der Liga noch stärker sind als die arena leiter Ach, sie kommst du darauf. Ein Trainer ist hier noch, aber bevor ich da jetzt hingehe, hol ich bloß das Item. Top das könnten wir theoretisch mitnehmen. Ich weiß noch nicht, was ich weg tun soll. Ich habe nämlich ganz viele gute Items. Obwohl ich könnte Tafelwasser verbrauchen. Ich habe jetzt keine Lust, den Sommer zurückzurennen zu der zu Lady im Haus. So, und habe ich noch so einen Aufwecker? Das wäre sehr nützlich, wenn ich jetzt so einen Aufwecker hätte. Wahrscheinlich nicht. Ich habe einen Mondstein. habe ich einen Mondstein. Äh. Ah, nee. egal. Nehme ich jetzt den Top-Elix, das top -Elixier mit und geht zurück zur Lady. Die will auch noch kämpfen! nicht wahrscheinlich... An die Siegestraße, yeah, yeah, yeah. Ich habe hier einen Trainer namens Patrick verloren. Er war sehr stark, aber es schien als sei er vom Siegen besessen. Seine Pokémon taten mir leid. Verdammt, Patrick ist schon vor uns hier in der Siegestraße. Vielleicht können wir ihn noch einholen. Oh, Galoppa. Da bin ich Käfer, deshalb möchte ich nicht drin bleiben. Da kann Red was machen. Oh, ich mag Galoppa ist persönlich. Das ist ein cooles Pokémon, natürlich die Version mag ich noch mehr, aber Galoppa selbst ist auch ziemlich cool. Oder soll ich eher sagen, ist ziemlich heiß. Okay, sorry, dafür sollte ich gescheitert werden. Ja. Oh, das ist noch einmal. Ich kann nicht angreifen. Hallo? Reicht jetzt? Nicht so viel. Ich bin tot. Stirb. Ja, cool. Alter, der trifft einfach Hornbürger viermal. Was soll das? Und bin ich erlaubt. Trainer. Pokémon sind keine Kriegswerkzeuge. Das stimmt. Pokémon sind unschätzbare Lebe lebenslange Partner. Wow, du bist ziemlich cool, willst du mit Hilfe von haben? Ich hab leider keinen Platz. Tja. Und tatsächlich, Route 26, Pokémon-Liga empfangen. Warte, Liga? Kannst War du die Straße? <lacht> Nur Trainer, die sich als würdig erwiesen haben, dürfen eintreten. Oh, alle acht Orden von Yoto. Geh bitte weiter. Okay. Bum, bum, bum, bum, bum. Was seid ihr hier für ein Spakus? Dieser Weg führt zum Silberberg. Dir werden beängstigend starke Pokémon begegnen. Ja, und darf ich da durch? Nö. ich trete meinen Balls. Schlüssel mich sch sch sch durch. Ich darf nicht, okay, nicht. Du bist auf dem Weg zur Pokémon-Liga, nicht wahr? Die Top 4 sind so stark, dass es einem Angst macht. Sie erwarten dich. Ja, und wann darf ich da durch? Ah, dann nicht. Damit willkommen zur nervigen Siegstraße. Yeah, ich mag sie überhaupt nicht. Und wir brauchen Stärke, soweit ich weiß. Ja, hier gibt es sehr viele Gegner. Ich habe nicht zufällig Schutz, oder? Ich glaube, ich habe keinen Schutz. Nope. Tja, das Problem ist, hier kommt sehr oft Pokémon und hier muss man sehr viele Rätsel lösen und ganz viele Gegner besiegen. Es ist einfach ein komplett nerviger Ort. Ich hoffe, ich habe überhaupt alles, was man braucht. Ich glaube, ich bin ziemlich sicher, was man hier die VM braucht. Namens.. Stärke. Die haben wir, aber wer kann Pokémon verlieren glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht. Oh, Panfan. Cool, sehr cooles Pokémon. Man kann auch Fumpy vorher fangen. Deshalb ist es sehr nice. Baum, Baum. Was ist das hier? X-Spezial. Ach komm, die X-Item benutzen wir nicht. Dafür sind wir zu gut, ja. Das brauchen wir doch nicht. Ja, ich weiß selber nicht, wo es lang geht. Ich mag die Siegestraße nicht. Oh, ich bin glaub, schon da. Ich glaube, das war's schon. Ich ist der Ausgang direkt. Brauchen wir doch keine Stärke? Oh, Moment mal. Und gehen wir denn hier hin? Mal lang, weil ich glaube, da oben ist direkt der Ausgang, <lacht> aber dann wäre es da zu langweilig. Und ich will sowieso erst ab nächster Folge top ist sehr, sehr gut ab nächster Folge die Liga anfangen. Also, erst ab nächster Folge geht die Liga los, so richtig los. Ich möchte diese Folge ein bisschen hier erkunden, sofern es möglich ist. Gerade sieht es nicht danach aus, weil ich glaube, hier ist schon direkt das Ende. Maybe? Ja, dieses Ende habe ich noch nicht hin, noch nicht. Lag, sorry. Ja, hier kann man nochmal weiter erkunden. Das machen wir. Okay, an die Siegestraße anscheinend hier sehr einfach gemacht. TM66. Was war was that? tm Was war das denn? was tm Ich weiß es nicht mehr. Da habe ich mich anscheinend an die von. Ähm. Um hat, weil das ja gut, das ist die von Kanto. Wir sind in Kanto jetzt. Offiziell in Kanto, nicht bei Egal. Erdbeben was? Erdbeben ist sehr, sehr gut. Kann wir das jemand erlernen? Uh. Uh. Hm. Beide können es erlernen. Aber wer soll es erlernen? Warte Boden und Gestein ist was ganz anderes Mike, ich vergesse es immer Walzer ist Stein und Erdbeben ist Boden Da habe ich recht Oder? Nutzlos bei Flugpokémon mhm. Aber ich bin mir ziemlich sicher Ja, hier war das nicht Ich bin mir ziemlich sicher Das Gestein nicht... Ich glaube, Erdbeben war Boden das Macht doch Sinn weil der boden bebt ähm, warum haben wir rauchwolke denkt genau ich bin das gegner brauchen wir das für casual play für vielleicht nicht julia was hat julia kaskade fliegen genesung luftstoß äh, flugattacken das ist gut wir haben keine psychoattacke was aber nicht schlimm ist weil wir haben schon ein ähm, pokémon was eine psychoattacke besitzt kaskade können ja gut das ist eine vor allem kann ich jetzt nicht verlernen Genesung mag ich eigentlich, ja. Ich könnte Flamesack lernen. Ganz ehrlich, ich glaube, das gucke ich, äh, guck ich mir noch an, bevor ich dann die nächste Folge mit der Liga anfange. Ich glaube, da geht's wieder zurück, aber ich möchte noch ein bisschen erkunden. Deshalb gehen wir hier unten runter, hier unten lang. Nee, Moment. Hä? Jetzt bin ich wieder hier? Ja. Okay, Siegelstraße ist nichts besonderes mehr. Okay, das habe ich an falschem Kopf, tut mir leid. Siegestraße ist dann doch nicht so nervig, außer halt die wilden Pokémon, die die ganze Zeit auftauchen. Okay. Dann gehen wir zur Liga. warum nicht? Wir haben sowieso nichts Hesseres mit zu tun. Also, let's go! Aber auf einmal Patrick. Moment! Willst du das Pokémon-Liga-Abenteuer bestreiten? Bring mich nicht zum Lachen. Du bist viel schwächer als halt ich. Ich bin nicht mehr so wie früher. Nun habe ich die besten und stärksten Pokémon. Ich bin unschlagbar. Mike, ich fordere dich heraus. Oh shit, gegen Patrick, wenn wir noch mal kämpfen müssen. hat ja, vom typ. Und nicht Eis oder so, ich weiß nicht mehr, ja. Ich glaube Eis war es, ja. yeah. Aber ich schlafe, das ist nicht gut. Ich bin aufgewacht, perfekt. Ja, aber es hat keine Wirkung. Ich bin dumm, es ist so psychisch und das ist ich sehr dumm von mir. Ich wechsle einfach zu Flamesack. Denn der heilt sich richtig, ein. Nichts mehr machen. Tja. Und wir dich halt zu Sibulach Warte, Das geht ja erst in den vier paar. dich Bye Bye Bis dann und ciao. <al> <metaphuç> Baba-bomb. Holy moly. Das Ding ist ziemlich OP. Aber wir killen es trotzdem. Alter, was das für ein hässlicher Sprite. What the shit. Das. Sieht ziemlich ungesund aus. Du solltest mal mit deinem Nacken zum Arzt gehen und auch mit deinen nicht existenten Armen. Zumindest bei den rechten. Yeah. Du tust mir leid. Warum kommt die Grimasse aus? Deine Zähnen raus. What is going on? Oh, fast one hit. Das freut mich. Ich dachte, das wird viel schwerer, aber nee. Das ist ja ein Kinder gegen die... Yeah, yeah, yeah. Level 39! Wie kommen die 40 ran? Das ist episch. yeah! Ein Magneton. Ja gut, das gibt mir. Kurze Pause vom Sing. Ja, Things Easy. Goldbot. Ja, Melly kann das machen. Tag. Komm. Melli, los! Yes! Oh, das war mal knapp. Apollo? Giftgeist. Mhm. Ich würde Ufo sagen, ehrlich gesagt. Bow, bow. Weil Obot hat ja psych -Strahlen. das müsste sehr, sehr stark sein. Okay, okay, okay. okay, okay. Bye, bye. Auf t's. Ja, ja, komm, vorspulen. Langeweilige Animation, alle müssen wir nicht nochmal sehen. Oh, und der letzte Pokémon ist... Nicht mal entwickelt. Er wahrscheinlich keine Freunde, um es zu entwickeln. Kadabra. Psycho. Hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm. Ich wechsle mal zum Melli. Einfach nur aus dem Grund, damit ich jetzt wieder zurückzuschen kann. So, ich weiß, dass es effektiv gegen mich ist. Aber ich versuche ihn trotzdem schnell aus, äh, aus der Bühne zu wischen. Perfekt Oh, Volltreffer Nice Juckt Es juckt Und dann macht das sehr viel Damage Oh Gott Anscheinend Okay, aber das Ding ist tot Yes Geschafft damit haben wir bewiesen, dass wir stark genug sind für die Liga, die ab der nächsten Woche losgeht, Leute. Seid ihr gehypt? Ich bin gehypt. Level 37 für den Wir Was Level 37, Level insgesamt. Ich konnte nicht gewinnen. Ich habe ihm alles gegeben, was zu besitzen, was mir fehlt. Langsam begreife ich, was der Drachenmeister zu mir sagte. Vielleicht sollte ich doch mal nett sein. Ach, das kann doch nicht sein. Ich habe nicht aufgegeben, der weltbeste Trainer zu werden. Ich werde herausfinden, warum ich nicht gewinnen kann und dann werde ich stärker. Wenn ich so weit bin, fordere ich dich heraus. Dann werde ich dir die L Leviten lesen. Humpf! Bleib bis dahin! Bye-bye! Uh, okay. Bye! <lacht> und damit sind wir in der Liga angekommen. Indigo Plateau. Das ultimative Ziel aller Trainer. Hauptquartier der Pokémon-Liga. Hier geht das alles los. Bum, bum. Hier ist die Liga. Wir reden mal mit allen. In der Pokémon-Liga stellen sich die Top 4 auf eine harte Probe. Du musst sie alle schlagen. Wenn du verlierst, musst du ganz von vorne anfangen. Oh Gott, Leute. Das hört sich doch schlimm an, oder? Oh, du forderst also die Top 4 raus? Bist du wirklich bereit? Du siehst mir nicht bereit aus. Wenn du mehr trainieren willst, kann dir gerne mein Abreifen. Es kann dich nach Hause teleportieren. ist du jetzt nach Hause? Nee. Okay, alles Gute. Okay, Leute, und in der nächsten Folge, ihr wisst, was passiert. Das Finale der Hauptstory von Pokémon Zebra! Geht dann los. Seid gespannt, gehypt und ciao, ciao, ciao.